Ja, lassen Sie uns noch mal einen ganz kurzen Gang durch die vier äh, Modelle jetzt vornehmen, durch die hochgradig spannenden Diskussionen und äh, Einschätzungen, Bewertungen von Ihrer Seite. Wir beginnen eben mit dem Modell 1, Tamagotchi, sozusagen dem Basismodell, das von der aktuellen Situation vor allem äh, ausgeht. Wir hatten. Äh, ganz unterschiedliche Bewertungen für dieses Modell erhalten. Es hieß beispielsweise ganz explizit, das sei ganz sicherlich kein Zukunftsmodell. Das ist äh, möglicherweise nicht lebensfähig, war dort auch eine Einschätzung, die wir beispielsweise gehört haben und es hieß, das ist... Äh, sozusagen angesichts des, der erheblichen Veränderungen, denen die Hochschulen grundsätzlich unterliegen, der Arbeitsmarktanforderungen, die sich entwickeln, ein Modell, das in, zumindest in dieser Form äh, sich nicht wird behaupten können. Und es gibt schon heute vielfältige Veränderungen, die an den Hochschulen erkennbar sind, die äh, sozusagen dazu beitragen, dass eine relativ hohe Entwicklungsdynamik auch äh, in kommenden Jahren weiter bestehen bleiben wird. Es äh, gab... Äh, Hinweise darauf, dass der Konkurrenzdruck relativ ausgeprägt ist, dass eine weitere Ausdifferenzierung des Hochschulsystems auch greifen könnte in den kommenden Jahren, dass man beispielsweise es dann zu tun hätte mit einer kleinen Riege von Top-Unis, etwa einer großen Gruppe von Fachhochschulen, HAWs, die dann relativ breite Studierende eben im jungen Alter zwischen 19 und 24 Jahren dort ausbilden und wachsenden Gruppe von kleinen, international stark vernetzten Hochschulen, die dort eine Nische in der Weise bedienen, dass man sich zusammenfindet mit anderen Hochschulen international, um sozusagen dann auch geeignete Größenordnungen zu erreichen. Ja, ansonsten war eine Einschätzung noch, dieses Modell könnte künftig fortbestehen, sozusagen das andere Spektrum an Einschätzungen hierzu der Druck, dass man relativ früh ähm, sich qualifiziert, um dann später nicht zu spät eben auch in die, ins Arbeitsleben einzutreten könnte, dazu beitragen, dass ein Modell in diesem Sinne, wie wir es mit Tamagotchi beschrieben haben, auch künftig sehr, sehr viele Studierende anziehen könnte. Interessant am Ende vielleicht noch äh, mit Blick auf die Frage, äh, wie groß wird der Anteil eigentlich sein der Studierenden, die in diesem Modell dann äh, studieren werden. Aktuell vielleicht so etwa sechs Siebtel, hatte ich vorhin schon kurz gesagt, waren wirklich ein breites Spektrum an Bewertungen erkennbar. Da ist man sich auch noch nicht so ganz äh, einig, ob das ganz, ganz stark abnehmen wird oder auch künftig eine relativ große Rolle spielen wird. Danke sehr. Okay, wir machen einfach äh, der Reihe nach. Insofern bei meinem Modell, es ging um die Idee, dass es ein Fundament erstmal gibt und dann danach auch bestimmte Lerneinheiten äh, verteilt über das ganze Leben. Äh, sehr interessant war die Frage, okay, was ist dann in diesem Fundament und was sind dann die verschiedenen Lerneinheiten, die man danach äh, ähm, die man danach erwerbt und wie werden sie gedacht? Werden sie zusammengedacht als Fortsetzung vom, äh, vom Fundament oder sind die additiv dazu? Wenn wir das überlegen, welche sind dann die verschiedenen Hochschulanbieter? Sind das neue Anbieter, die insbesondere eben diese zusätzliche Lernleistungen anbieten? Ähm, oder ist das äh, dieselbe Hochschule, die dann äh, das ganze Studium einfach ein bisschen anders äh, denkt? Das Interessante von uns war für uns oder für das Modell war zunächst mal ähm, der eine Vorwurf, das ist überhaupt nicht neu, ähm, das ist nicht innovativ. Innovativ wäre es, ähm, ich glaube, das ist auch aus den Gruppen rausgekommen, innovativ wäre es tatsächlich, wenn äh, das ganze Hochschulsystem und alle Hochschulen ähm, ihr äh, Programme so denken würden. Ähm, insofern, wir hatten eine gewisse Streuung, aber ich merke, ich bin der Überzeugendste von allen hier, weil die meisten Leute waren eher von meinem Modell überzeugt. <lacht> Dennoch war es eigentlich wirklich interessant. Also äh, äh, Choreografisch war es so, die erste Gruppe war äh, eher äh, nicht so kritisch, die zweite Gruppe war kritischer, äh, die dritte Gruppe äh, bewegt sich unter, ungefähr in der Mitte. Wir haben eine, keine vierte Gruppe, das wäre vielleicht interessant. Äh, wir würden aber... Äh, ich erzähle äh, kurz nachher was dazu, wir würden aber diese Art von Debatten auch zu unseren Modellen weiterführen, weil das besonders interessant von, für uns ist. Deswegen gebe ich gleich weiter. zu. Ähm, das innovativste Modell habe ich gehört von meiner Gruppe, die äh, meine, mein Modell kritisiert haben. Also Markus, bitte. Ja, danke. Also mein drittes Modell, das Lego-Set-Modell, ist im Endeffekt sein Modell, aber ohne die Basis sozusagen, die fällt komplett weg. Und ähm, bei mir war es ähnlich, also die ersten zwei Gruppen waren bis auf ein, zwei Ausreißer eher mehr in dem Bereich angesiedelt. Und äh, dann äh, ist es da losgegangen, was ist eigentlich mit den Stipendien? Wie schaut es mit der Finanzierbarkeit dieses Modells aus? Weil wir haben ja praktisch kein Basismodell mehr, sondern nur noch Module. Wie soll da die Finanzierung aufgestellt sein? Und natürlich, ähm, weil es beginnt ja auch in den sehr frühen Jahren, das heißt im Modell 2 oder 1 hat man gewissen, nennen wir es Reifeprozess der Studierenden, der fällt da komplett weg. Das heißt, ähm, sie sind für sich selbst verantwortlich, müssen selbstständig studieren und da haben wir ein paar Leute auch die Probleme gesehen. Als auch, ähm, wenn man jetzt Medizin oder so betrachtet, ähm, es gibt gewisse Studien, wo es äh, nicht möglich ist, äh, war die Meinung, das Ganze modular zu machen. Und natürlich auch, wie soll das mit den Qualifikationen schlussendlich ausschauen? Man hat hier diese Zertifikate, diese Schlüsselqualifikationen. Kann man nicht das Ganze dann eigentlich wieder zu so einem Bachelor oder Master zusammenfassen? Das waren die Fragen, die da aufgekommen sind. Und natürlich, wie die Rollen dann der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ausschauen soll als auch die Hochschule. wer das gleich übergeben. Ähm, gerne. Äh, ja, vielen Dank äh, von meiner Seite für die tolle Mitarbeit und für die offene Kritik. Als äh, letzte große Kritik kam bei uns rein, dass diese Abfrage totaler Quatsch sei. <lacht> und man das irgendwie in dieser Dimension ja gar nicht machen könnte und eigentlich da andere Überschriften hin hätte und ähm, ich kam dann auch eigentlich ins Grübeln, ob wir alle vier das überhaupt äh, auf derselben Art und Weise versucht haben zu vermitteln. Ähm, ist glaube ich keine harte Empirie, wir werden das nicht veröffentlichen und ähm, es aber es wird live geschrieben <lacht> <lacht> <lacht> Gut, also äh, insofern ähm, thematisiere ich das gar nicht so sehr, ähm, Interessant vielleicht aber ähm, tatsächlich, dass die erste Gruppe ähm, eher hier geklebt hat und die dritte Gruppe dann halt eher hier geklebt hat. Und die zweite war so damit in der Mitte. Ähm, das Modell ist ja das vierte Modell der Transformers gewesen, was quasi visuell so aussieht, als wenn es das erste Modell ist, nur im zeitlichen Verlauf deutlich später angesiedelt ist. Da ist auch gleich deutlich gemacht worden, dass das eigentlich in der Darstellung nicht stimmt, dass das irgendwie eigentlich äh, mit Unterbrechung sein muss. Alleine schon aufgrund der äh, biografischen Umstände, in der man in dieses Leben reintritt, dass man es gar nicht mehr schafft, en bloc wirklich so zu studieren. Das ist also sozusagen ähm, eher dann visuell in Richtung Modell 3 geht und dann vielleicht irgendwie über ein einheitliches Curriculum aber ge gerahmt ist. Ähm, interessant, glaube ich, für uns, was ich äh, stark mitgenommen habe, ist, dass ähm, in diesem Modell ein Spannungsmoment liegt den wir unbedingt klären müssen, nämlich ist das ein Modell, was quasi eigentlich ähm, in Richtung einer beruflichen Weiterbildung geht und damit stark eine Arbeitsmarktorientierung hat, also befähigt es, ähm, äh, befähigt es Menschen dazu, quasi eigentlich nächste Karriereschritte zu machen oder einen Karrierewechsel zu machen, dann hätten wir da die ganz starke Arbeitsmarktorientierung drin, oder ist es eigentlich ähm, eher ein Modell, was sozusagen ein Studium Generale am Ende oder am späteren zum späteren Zeitpunkt des Lebens, was dann natürlich auch ganz stark damit zusammenhängt. Haben wir überhaupt irgendwie äh, genug Arbeit? Vielleicht äh, gibt es ja auch sozusagen einen einen Lehrraum später, der dann gefüllt werden muss. Also das ist ein Spannungsmoment, was wir hier noch nicht geklärt haben. Damit ähm, sind ganz viele andere kritische Aspekte durchdiskutiert worden. Ähm, ähm, ja, Zum Beispiel der Wettbewerb, der sich dann anstellt mit anderen Weiterbildungseinrichtungen, dass es ähm, Anerkennungsgeschichten gibt. Vielleicht müsste man den Blog auch offen zeichnen, also dass es gar nicht einen Anfang hat, sondern dass man sozusagen offen eintreten kann und den Einstieg in dieses Modell verhandelbar ist. Das fand ich einen sehr interessanten Punkt und äh, Finanzierungsfragen, natürlich, solche Sachen. Also sehr, sehr spannende, interessante und sehr kritische Anregungen. Dankeschön dafür. Ja, ich sage ähm, nur erstmal vielen Dank nochmal äh, auch äh, meinerseits für die Mitwirkung. Das hat uns auch sehr geholfen. Äh, wir sind in der äh, zweiten großen Phase von äh, unserer Studie, wo wir... Wir haben zunächst mal diese Modelle sozusagen skizziert und wir wollen genau über Rahmenbedingungen, Spannungsmomente etc. sprechen und das war ein guter Anfang für uns. Wir hoffen, dass wir dadurch auch die Debatte vielleicht allgemein ein bisschen mehr eröffnet haben oder geöffnet haben, indem wir sagen, also man soll nicht zunächst mal auf Institutionen fokussieren, sondern auf diese Lernwege. Und das, das hilft uns dann über alle anderen Sachen nochmal sozusagen neu nachzudenken, auch in, im, im Kontext der Digitalisierung. Ähm, wir würden äh, in der nächsten Zeit noch mehr... Äh, genau äh, mit dieser Methode weitergehen. Also wir sind große Fans von Citizen Science und äh, wollen das ein bisschen weiterführen mit äh, Blogs und weiteren Diskussionen. Das werden wir im Wesentlichen im November jetzt äh, planen. Äh, wir sind noch in der Planungsphase und insofern alles das, was wir heute gelernt und gehört haben, äh, hat uns da geholfen. Ähm, ich wollte nur einen ganz kleinen so Exkurs äh, machen, ähm, weil hier, wir überlegen ja die ganze Zeit, also wie kann die Hochschullandschaft zukünftig aussehen. Ähm, es ist aber für uns durchaus interessant zu sehen, es gibt ähm, eine geplante Neugründung ähm, in Nürnberg. Und ähm, das ist interessant, vielleicht, Herr Hanke, wollen Sie ganz kurz was ähm, zu dieser Neugründung sagen, weil ich glaube, in diesem Kontext ist es gut, wenn wir, wir haben ja versucht, sehr, sehr frei und offen zu reden, es ist gut zu sehen, was passiert im, in der aktuellen Landschaft auch, vielleicht ganz kurz. Ja, das haben einige vielleicht gehört. Es wird in Bayern eine neue Universität geben, und zwar in Nürnberg. Beschluss der Bayerischen Landesregierung 2017. Es wurde eine Kommission gegründet. Diese Kommission hat ein Konzept entwickelt, das so ziemlich alles anders macht, als es bisher gibt. Ich darf leider noch nicht allzu viel dazu sagen, weil der Vorsitzende Herrmann, der Präsident der Technischen Universität München, das in zwei Wochen veröffentlichen wird. Aber ich kann vielleicht so viel sagen, wir hatten uns immer überlegt, was muss man eigentlich tun, damit die Öffentlichkeit eine Neugründung überhaupt akzeptiert. Man muss ja einen Mehrwert sehen und das kann nicht durch Forschung sein, denn forschen tun alle gut. Also haben wir gesagt, die drei L's, die stehen im Vordergrund. Lehren, Lernen und Leben. Und insofern wird es eine Campus-Universität sein, die nach allen Regeln der Kunst aufgebaut wird. Der bayerische Finanzminister, der damals noch im Amt war, jetzt ist ein anderer im Amt hat gesagt zur Gründung, Geld spielt keine Rolle und es werden möglicherweise auch Gesetze geändert. Also da sieht man, wie radikal neu man da denkt. Zu den Studiengängen möchte ich nicht sagen, das möchte ich dem Vorsitzenden vorbehalten. Nur noch vielleicht so viel, die Lehre wird komplett auf digitalen Modellen basiert. Die Vorlesung wird keine Rolle mehr spielen an dieser Universität. Mehr will ich nicht sagen. Den Rest werden Sie in etwa zwei Wochen erfahren, wenn Herr Hermann mit äh, Herrn Söder vor die Presse tritt. Ja, danke nochmal. Ich wollte nur sagen, wir, wir müssen nicht bis 2030 warten, bis, äh, bis es spannende Sachen gibt. Und äh, das war nur ein Beispiel. Ich weiß, über die ganze Woche hören wir über ganz interessante Initiativen und auch in Fachbereichen äh, gibt es sehr äh, innovative und interessante äh, Fälle. Ich danke Ihnen nochmal äh, für Ihre Zeit heute Abend. Das war für uns auch sehr spannend und sehr hilfreich äh, für das Projekt und ähm, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja,